Hallo meine Lieben, ein neues Video zum Thema Entgiften und Entschlacken, wie ich das aus spiritueller Sicht sehe und äh, wie du dir mit Jinjinjutsu helfen kannst. Bleib dran! Wann sollte ich entgiften? Warum sollte ich entgiften? Und was entgifte ich denn überhaupt? Das sind so grundsätzliche Fragen, die man sich da stellen kann. Um meine Sicht auf diese Entgiftung zu lenken, muss ich etwas äh, erklären als Hintergrund, was mir wichtig ist. Meist wird ja gemeint mit Entgiftung nur der Körper muss unterstützt werden. Das heißt, ich lasse äh, Schlacken los und reinige die Leber und mache meine Reinigungsprogramme. Aber es wäre doch toll, wenn man wüsste, wie diese Gifte überhaupt entstehen. Ähm, und Gift, das hat ja immer was Toxisches an sich. Das heißt, ein Gift will keiner haben, <lacht> weil das dann natürlich äh, nicht förderlich ist für die Gesundheit. Der Körper soll gesund sein und man möchte Heilung erreichen mit Entgiftung. Aber wo kommen die Gifte her? Das heißt, es wäre gut, wenn man schon einen Schritt vorher schaut, dass es gar nicht so weit kommt, dass Gifte entstehen. Was bedeutet Heilung und Harmonie des Körpers eigentlich? Was bedeutet Gesundheit? Gesundheit auf körperlicher Ebene heißt, dass der Körper reagieren kann auf Reize und noch so viel Bewegungsspielraum hat in seiner Reaktion, dass ähm, Körpersymptome, stärkere Körpersymptome ausbleiben, dass das Alarm gelegt wird und krank wird quasi. Ähm, Gesund sein bedeutet in seiner Mitte ruhen, es gibt immer verschiedene Pole, ganz viel davon oder ganz viel davon, so Gegensätzlichkeiten, ne? die Polaritäten und Gesundheit heißt, du bist in der Mitte ungefähr und hast genug Bewegungsspielraum in deiner Reaktion und von, von, äh, zu schwingen quasi und äh, zu jedem der Pole mal ein bisschen mehr hinschwingen zu können, ohne dass ich auf einer Seite hängen bleibe, und äh, dann das andere gar nicht mehr integriere. Das heißt, Gesundheit und Heilung hat ganz viel damit zu tun, dass du ähm, mobil bleibst, dass du im Fluss bleibst, im Fließen an sich bleiben kannst. Und der Körper genug Möglichkeiten hat, angepasst auf äußere Reize und auf innere Reize so zu reagieren, dass er funktionstüchtig bleibt, ähm, wobei diese Funktionstüchtigkeit ähm, je nach Einstellung und äh, ähm, Wunsch unterschiedlich sein kann. Der eine hat ganz andere Voraussetzungen, ist froh, wenn er das und das machen kann und der andere, äh, für den ist das gar nichts, der muss viel mehr äh, Freiheit haben und dann ist Gesundheit was ganz anderes. Das ist also sehr individuell, wie du dich als gesund empfindest. Heilung heißt, dass alle Aspekte deines Seins integriert sind in deinen System, in dein Energiefeld, in deine äh, be bewusste Wahrnehmung. Äh, es geht ja sehr viel um Bewusstheit für alles, das, was du bist. Das heißt, wenn du im Frieden bist mit dir, wenn du mit allem sein kannst, mit allen Aspekten deines Seins, äh, und anerkennen kannst, dass du bist, wie du bist, dass du dich liebst, wie du bist und dass du damit völlig im Frieden sein kannst und in der Welt agierst, dann bist du heil. Das heißt, alle Aspekte, auch das, was du vorher ausgegrenzt hast, Wut, ich bin wütend, ich möchte nicht wütend sein und vermeide das, erst wenn du anerkennst, dass du Wut auch hast in dir und wo diese Wut herkommt, und das akzeptierst und im Frieden bist, hast du das, diesen Aspekt integriert und bist wieder ein Stück heiler geworden. Also wir haben da viele Dinge zu integrieren, um immer mehr in die Heilung zu kommen. Und äh, Gesundheit hat sehr viel mit Harmonie zu tun. Harmonie ähm, ist das natürliche, der natürliche Ausgleich der Kräfte. Energien, die frei fließen können sind immer in Harmonie. Auch dein Körpersystem ist Energie. Und wenn die Energien frei fließen können, wenn du frei fließen kannst und dir das erlaubst, dann wirst du in Harmonie sein. Und also auch in deiner Gesundheit und immer mehr in deiner Heilung kommen können. Also es gibt, ähm, äh, diese Harmonie ist ganz, ganz wichtig. Dieses ausgewogen ausgewogene Kräfteverhältnis. Und ausgewogen ist etwas nur, wenn du ähm, was bekommst, es kommt was hinzu und es geht wieder was. Nur dann ist das ausgewogen. Das heißt, so viel wie zukommt, muss auch wieder gehen. Dann ist das ausbalanciert auf der Waage. Ähm, Energien fließen immer frei und wenn man nicht eingreift, äh, gleicht sich alles aus. Alles ist auf Harmonie aus im Universum. Das ist einfach ein universelles Gesetz, dass alles harmonisch ist. Es mag uns als Menschen mit unserem kleinen Erbsenhirn nicht so vorkommen oftmals, aber es ist so, dass alles einen Ausgleich hat. Energie kann nicht mehr werden, kann nicht weniger werden. Es fließt bloß woanders hin. Und verteilt sich neu, und verteilt sich um. Es entstehen neue Mischungen und neue Dinge entstehen. Aber wenn neue Dinge entstehen, müssen andere halt weniger werden. Also in unserem Energiefeld. Und dann kannst du in Harmonie sein und in deiner Gesundheit. Das heißt, es gibt für alles eine Zeit. Es gibt eine Zeit des Sammelns, des Verarbeitens. Ist etwas Machens, des Tuns, ähm, aktiv Werdens und es gibt auch immer wieder Zeiten von Ruhe und des Loslassens. Also, das kann man jetzt auf die Handlungsebene beziehen, ebenso wie auf die mentale Ebene, dass ich äh, Dinge in mich aufnehme, verarbeite und das wieder loslasse, was ich nicht mehr brauche oder äh, sowieso nicht zu mir gehört und mir dienlich ist. Also ein Großteil von ähm, Disharmonie und Vergiftung letztendlich und Ansammlung von alten Dingen liegt daran, dass du nicht loslassen kannst, dass du festhältst, dass der Verstand sagt, oh, das habe ich jetzt Angst, das möchte ich jetzt nicht machen und äh, das kontrollieren möchte oder Dinge, die so schön sind oder die ich gewohnt bin, nicht loslassen möchte. Alle Gedanken, alle alten Muster ähm, und Ideen oder Verhaltensweisen tragen mit dazu bei, dass du dich nach und nach vergiftest, wenn du sie nicht erkennst und loslässt und wieder in den Fluss kommst. Und der Körper zeigt das ganz deutlich. Der Körper gehört ja mit zu, unsere, zu unserem Energiesystem. Das heißt, wir sind nicht nur Körper, wir sind viel mehr als der Körper. Und der Körper ist der Teil unseres Feldes, den, die, den, alle, den alle bewusst wahrnehmen können. Und der Körper zeigt uns über Symptome ganz eindeutig, wo ballast noch eingelagert ist wo nicht losgelassen wird wo starre ist und wo es stagniert und wo du nicht im fließen bist ja in form von krankheiten schulterbeschwerden oder darmproblemen wie auch immer und je nach thema äh, deiner konditionierungen und je nach thema deiner Toxizität, das heißt, wo bist du am ehesten in der Starre und versuchst festzuhalten, was, was eigentlich schon lange gehen darf, ähm, wirst du an diesen Körperstellen, an diesen Organen eher deine Beschwerden auch haben. Erst wenn du in diese Akzeptanz kommst und in diesem Frieden mit dem, was ist, mit diesen... Bewegungen, des Loslassens, Neuwerdens, ständig in harmonischem Ausgleich, dann kannst du gesund sein. Und dann wirst du äh, Dinge nicht so lange behalten, dass sie toxisch werden und als Gift wirken. Mit Jinjinjutsu kannst du wunderbar entgiften, entschlacken, täglich. Das ganze Jahr hindurch. egal von welcher Ebene du aus zu äh, angehst, was du strömst, es wird dir immer in deiner Harmonie helfen. Natürlich sind äh, Organfunktionsströme äh, gerade für den Körper äh, besonders dienlich, weil sie die Organe unterstützen in ihrer Funktion und eben auf Körperebene, auf der festeren Ebene der Energie wirken. Ich empfehle dir den Nierenstrom, den Leberstrom, vielleicht äh, Dickdarmstrom noch, ähm, sehr gut geeignet oder auch Milzmagen für die erste Tiefe, weil du auch über die Haut entgiftest. Ähm, auf der Sicherheitsenergieschlossebene ähm, würde ich dir die 1 an die Hand geben, die 9 oder die 19. Und die 11. Ähm, Und die 11. Ähm, die 1 hilft dir überhaupt ins Fließen zu kommen, ist so dieses Startsignal, jetzt geht's los. Ähm, wenn du die 1 strömst, wird alles, was stockt, was irgendwie hängt, blockiert ist oder ähm, erstarrt ist, beweglicher werden. Ja, egal, ob es Projekte sind oder körperliche Beschwerden, die Eins ist immer gut, um überhaupt ins Fließen zu kommen, um Ja zu sagen und wieder in diese Bewegung hineinzukommen. Die Elf ist das Entladen von überflüssigem Gepäck. Das heißt, dieses Ganze äh, hätte, müsste, sollte, was du mit dir rumträgst, alle Altlasten aus deinem Leben, aus früheren Leben oder alle Glaubenssätze, Muster, Konditionierungen, die dir nicht mehr dienen und auch Gepäck von anderen, die du gern auflädst, damit du dich wichtiger fühlst oder wertvoller sein darfst. Ströme dir also die Elf, um altes Gepäck loszulassen. Die Elf ist in der Mitte von allen Sicherheitsenergieschlössern und äh, hilft dir, in die perfekte Harmonie zu kommen, ins perfekte Gleichgewicht zu kommen, eben durch dieses Loslassen, diese, diese Reinigung, diese, pff, das Ablegen des alten Gepäckes. Du kannst dir die Ellenbogen halten, um die Mitte frei zu machen. Wenn die Mitte frei ist, hier in diesem Bereich, wo die Ellenbogen sind, ist die Mitte Körpermitte. Hier sitzt auch die Leber, hilfst du also auch der Leber und überhaupt der Mitte, damit alle Energie nach unten entlassen werden kann und Runterfließen kann. Und ähm, in die Mitte, ähm, hier ist auch das Sicherheitsenergie Schloss 9, was alte Zyklen beendet. Hat ja auch viel mit Entgiften und Entschlacken zu tun. Wenn ich was Altes beende, definitiv abschließe, damit ich was Neues beginnen kann, dann ist das abgeschlossen, abgelegt und wirkt nicht mehr im Hintergrund. Ist nicht mehr notwendig mitzuschleppen, alte, alte Dinge. <lacht> alte Einstellungen. Ähm, hier ist auch die 14 im großen Arkanum von den Tarotkarten ist die 14 die Mäßigkeit, was Gleichgewicht bedeutet. Da sieht man diesen Engel mit diesen äh, Wasserkrügen, die Wasser ausschütten äh, und ja das heißt die Energien sind im perfekten Gleichgewicht und ausgewogen und das ist auch notwendig, weil die 14 die Mäßigkeit ist auch gleichzeitig die Gesundheitskarte heißt nur dann kannst du gesund sein und gesund kannst du nur sein wenn du loslässt und wir menschen neigen dazu eher festhalten zu wollen als loszulassen ja wir sammeln sammeln sammeln aber loslassen ist nicht so angesagt also lass los ström dich täglich hilf dir mit zu in deiner harmonie in deine gesundheit und ich wünsche dir damit viel spaß falls du nicht weißt wie und was auf meinem YouTube-Kanal sind noch ein paar Videos mit äh, Strömen, die ich gesprochen habe. Wähl dir einfach ein Video aus und äh, mach das dann mit dem Strom. Und dann wirst du sehen, kannst du dich wunderbar unterstützen. Ich wünsche dir ein wunderbares Wochenende und eine schöne Zeit. Viel Spaß beim Loslassen und beim Entgiften.